Moin Leute, ich bin Phil Höfer, euer Listenkandidat auf Platz 2. Wir berichten die ganze Woche von der Gamescom. Ich stehe hier vor dem Eingangsbereich der Gamescom, wo in ein paar Minuten ganze Herrscharen von Gamern, ihr seht das schon, ganze Herrscharen von Gamern äh, das Messegelände betreten werden. Wir waren schon vorher etwas da und haben einen Händelungs aufgezeichnet, die wir euch gerne geben möchten. Viel Spaß dabei!